Am März 2022, ja, wir haben die Pumpe nicht nach Mexico City schicken lassen, sondern ich habe sie hier und äh, Hilario, das ist ein Mechaniker hier, er hat uns Peter genannt vom Nachbarboot, der kriegt die jetzt und der schaut, ob er sie einstellen kann oder ob er eine andere findet. Leider dauert das auch wieder bis Dienstag oder Mittwoch. Heute ist Samstag. Wir müssen uns in Geduld üben. Heute machen wir einen Ausflug mit Andrea und Winfried durch Sayulita. Und so sieht das hier aus. Ne? Typisch mexikanisch würde ich sagen. in Sayalitos, da ist dieses Mal ein bisschen junges Volk unterwegs. Nicht wie in La Cruz, da sind ja alles nur Rentner. Aber hier sind halt die, die Surfer. Oh, und hier, die junge Frau ist auch hier. Ja, die junge Frau auch. Und schon sind wir am Strand. Ja, sieht sieht's aus wie auf Mallorca. strand ja, Wahnsinn! Das sind so die Strände, die wir lieben. Oh. Ich freue mich immer mehr auf Französisch-Polynesien. Endlich haben wir hier ein Geschäft mit Postkarten gefunden. Liebe Patreons, wir werden einen neuen Versuch starten, noch einmal Postkarten an euch zu verschicken. Es gibt Mojito heute hier in Mexiko. Mojito. Oh. Mit Alkohol oder ohne? Alkohol. Sekt. Ah, mit Sekt. Sekt. Lassen wir es uns heute richtig gut gehen hier bei den Schreckensmeldungen mit unserem Motor brauchen wir das mal. Na, guck mal an, hier hinten ist der Campingplatz. Oh mein, das sieht aber ziemlich voll aus hier. Ja, Wahnsinn. Ja, deswegen sind auch so viele junge Menschen hier. 24. März 2022. So. Es ist Wie ihr Kitzern. seht, liegen wir immer noch in der Marina La Cruz, in der Bahia Banderas. Ja, es äh, hat sich nicht viel getan. Wir haben letzte Woche unsere Einspritzpumpe abgegeben und der Typ meldet sich nicht mehr. Der sollte eigentlich schon vor zwei Tagen hier sein, aber er geht nicht mehr ans Handy. Und somit warten wir geduldig. Also meinetwegen... Kann es eigentlich losgehen? Also, der Pazifik wartet auf uns. Aber ich will jetzt endlich los. Mal gucken, ob die Annette auch was dazu zu sagen hat. Die Annette, die will unbedingt jetzt los. Und sie hat keine Lust mehr zu warten. Und so langsam reicht es einfach irgendwann mal. Jetzt haben wir mal geschaut, wir hätten optimalen Wind. Aber leider passiert nichts. Schade. Also du willst jetzt vier Wochen segeln gehen, nonstop. Sofort. Ach nee, naja. <lacht> ja. Du bist geistig und seelisch soweit vorbereitet. Natürlich, schon seit einer Weile. Leider ist das Boot nicht vorbereitet. Na gut, dann schauen wir mal, was der Tag heute noch bringt. Vielleicht gibt es ja Ergebnisse. Wir machen heute im Black Forest eine Marzipan-Montorte. Mit selbstgemachten Marzipan. Ich hab's unten angenetzt. Jetzt ist vorbei. Ja. Na Mensch, sieht doch aber schon gut aus. Ja, ne? ja, jetzt, jetzt Die, Die der berühmte man Muzipankuchen gemacht. Der Konditormeister persönlich. Ja, probier mal. Oh. Selbstgemachtes Malzipan? Ja. Ihr seid der Hammer. Der Wahnsinn. Und, bist du zufrieden? Ja. Und das Marzipan selbst gemacht, das schmeckt auch super. Ja Wird der lecker mal. Kuchen angeschnitten. Heute gibt es nämlich hier im Black Forest ne, den Link. Äh, wo findet man den Link? Da oben ist der Link. Äh, bei Andrea und Winfried. Marzipantorte. wollten losfahren aber hier gibt es bauarbeiten in der Nachbarschaft ja, und jetzt muss erstmal das Auto von Dreck befreit werden. Ja, was der Windfried alles kann, ne? kochen, Auto waschen. Und so einen Stamm bräuchten wir für zu Hause. Guckt euch das an. Da ist innen drin ne? wächst eine Palme und außenrum hat sich ein neuer Baum umgebracht. Wirklich schön angelegt hier. Hier kann man es aushalten. So, große Geckos hier. So schöne Pferde gibt es hier. Oh, guckt euch den mal an. Super. Wir machen heute den Monkey Trail auf den Monkey Mountain, die höchste Erhebung hier in Punta Mita. Und das sind die Mitwanderer. <lacht> <Sorry>. <lacht> ja. Das ist hier jetzt die Werkstatt, wo die Pumpe repariert wurde. Na, das ist ja der Wahnsinn. Und da ist die Pumpe. Michael ist wieder da. Und er hat die Pumpe mitgebracht. Hier unten ist die Einspritzpumpe drinne. Und hier oben sind die alten Teile. Also, angeblich äh, war das, also ist irgendwie das neu eingebaute Teil kaputt gewesen. Und er hat ein neues bestellt. Und nachher um 4 Uhr kommen sie und bauen die Pumpe in den Motor ein. Und um 5 Uhr läuft der Motor. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Asperla. Bis du, Baby? So, Good luck! War schon besser. Start. Start. Up. Start. gesehen, der Motor läuft heute am 30. März. Jetzt wurde er noch feinjustiert justiert und richtig eingestellt, so dass auch die Leerlaufdrehzahl in Ordnung ist. Die Leerlaufdrehzahl ist jetzt zwischen 800 und 900 Umdrehungen pro Minute. Jetzt habe ich noch Ölwechsel gemacht. Jetzt werde ich ihn noch mal anschmeißen und nachher machen wir dann eine Probefahrt. Heute gibt es im Black Forest zum Einen Käsekuchen Die Zutaten die wir brauchen für Apfelstrudel 80 Gramm, 90g Gramm Zucker rein Lassen wir den ein bisschen karamellisieren Ein Österreicher, der zieht das von Hand raus. Ne? So, so zieht er das raus. Da könntest du jetzt noch Kokoslock mit einarbeiten, wenn du willst. Mal was ganz Neues. Du machst dann die, die Seiten oder du machst die Seiten jetzt. Ich mach die Seiten immer jetzt. Mhm. 3 cm sollst du freilassen. Ja. Dann habe ich das da drüber. Dann ziehe ich das nach hinten, damit da eine, eine Rolle entsteht. Die Butter machst du ja, damit der Teig geschmeidig bleibt beim zusammenrollen. Dass du nicht äh, weißt. Sieht man das Ganze macht das einmal so, dann geht man mit der Hand macht man, geht man da rein und zieht das ein bisschen zurück, dass die Füllung nach hinten geht und sich füllt. So, dafür kein Luftloch. Drin. So. Ein bisschen darüber ziehen. Fertig. Ich mache den jetzt andersrum. Der nass ist. Sieht ja nicht schön aus. So? Ja, fantastisch. Ja. So. Auf dem Weg, die vorletzten Einkäufe zu machen. Heute sind nicht-alkoholische Getränke dran. Und noch ein paar Konserven. Und dann haben wir auch noch Delfine. Oh, ja, da ist einer gesprungen. Komm zu uns. Da kommen sie. Jetzt kommen sie auf uns zu. Ja, rechts. Ja. da. was sagst du? Total schön. Total schön. Endlich mal wieder Segeln. Ganz ruhiges Segeln. Toll. Fall haben wir schon gesehen. Ja. Aber guckt nicht auf unser Schiff, weil ich habe zwar vor zwei Tagen sauber gemacht, aber es ist schon wieder total staubig. Andrea und Winfried die schlafen heute im Hotel, da laufen wir jetzt mal hin. Hier an der Lagune und da hinten in dem Hotel, da schlafen sie. Wir haben das Hotel erreicht. Da oben ist es. Und Leider ist es heute bewölkt und von da hinten kommen wir. Das ist jetzt hier das Apartment von Andrea und Winfried. Schön. schön. Eine Küche, da kann der Winfried auch schön kochen jetzt hier. So, und schon ist der Winfried dabei und arbeitet. Wow. Ja, super. Wir sitzen in einem Rototaxi und wollen auf die andere Seite der Motor Das gibt ja Bauchopfer. Ja super. <lacht> Smile, äh, was heißt denn Lachen? Yeah. Ja, und so geht das jetzt hier mit dem ATV. Oh, oh, oh. Einmal äh, über den Beach. Jetzt oh. cool. Was man hier in Mexiko so alles erlebt. Der und wir werden bestimmt eine total ruhige Nacht haben, so wie sie schaukelt. Das wird interessant. Ich glaube, da kommt Robin an mit seinem Kite. Mit seinem Feuler Kite. Jetzt hat er sich gedreht. Schau. Du gut? Du? Leider lässt sich ja unsere Genua nicht mehr so richtig ein und ausrollen. Also müssen die beiden noch mal nach oben und das mal kontrollieren, warum das so ist. Hoffentlich lässt sich das einfach reparieren. Heute wird noch mal frisches Obst und Gemüse eingekauft hier am Stand. Damit wir hoffentlich auch frische Sachen haben, die nächsten drei Wochen. Gucken, wie die Annette das hinkriegt. Wir sitzen heute hier im Black Forest. Und für vier Wochen unser letztes Abendbrot an Land. Und da, da kann sein, ja. Und die Dorothea ist da. Die Birte ist da, der ähm, Randy ist da, die, die René ist da, der Peter, die Annette, der Matthias und der Frank. Es gab noch lecker Nachtisch. Es wird sich hier unterhalten auf Englisch, Spanisch und Deutsch. Also ich muss sagen, es ist einfach fantastisch wie man zwischen diesen Sprachen wechseln kann. Ich kann leider nur ein bisschen Englisch, aber es klappt mit jedem Sambuca besser. Wir werden morgen, wie es aussieht, La Cruz verlassen und Richtung Punta de Mita fahren. Ausklariert haben wir, unser Boot ist soweit fertig und jetzt werden wir in ein paar Tagen sicherlich dann Mexiko verlassen. War ein wunderschönes Land. Lohnt sich auf jeden Fall eine Reise hierher zu machen. Das war's, auch mit <lacht> diesem Video. Hier unten könnt ihr unser Patreon werden und unsere Reise unterstützen. Hier oben könnt ihr abonnieren, falls es euch gefallen hat. Und hier gibt es ein zufällig für euch ausgewähltes Video unseres Kanals. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Drückt uns den Daumen, dass wir gut über den Pazifik kommen.